Heute Morgen, als ich in der Samyama-Halle saß, gab es einige Dinge, um die wir uns kümmern mussten. Und ich war gerade dabei, jemanden eine Notiz zu schreiben, in der stand, was morgen zu tun ist. Und ich schrieb ein Wort, morgen. Und dieses Wort, morgen, traf mich so heftig, dass ich anstatt eine Notiz ein kleines Gedicht schrieb. Nicht für diese Person, sondern für euch. Dieses Gedicht heißt also, morgen. Ein Tag, der nie kam, aber es geschafft hat, jedes Spiel zu verderben. Ein Tag, der nie kam, aber es geschafft hat, jedes Spiel zu verderben. Ein Tag, der alle Schuld trägt, die Basis aller Angst und Scham. Verkrüppelt das Aufblühen der Flamme des Lebens. Ein Verderber, der das Leben zu einem Traum macht. Sperrt das Grenzenlose in eine begrenzte Szene. Ein Tag, der alle Schuld trägt, die Basis aller Angst und Scham. Verkrüppelt das Erblühen der Flamme des Lebens. Ein Verderber, der das Leben zu einem Traum macht. Sperrt das Grenzenlose in eine begrenzte Szene. Ein Tag, der nie kommt. Aber die Welt regiert. Ein Tag, der nie kommt, aber die Welt regiert. Niemand hat jemals einen Morgen erlebt, aber die Idee von Morgen hat die Menschen... Eine riesige Masse von Menschen ihres Lebens beraubt. Nur die Idee. Niemand hat jemals in seinem Leben ein Morgen berührt. Niemand hat jemals eines erlebt. Niemand hat jemals eines gesehen. Allein die Idee raubt den Menschen komplett alles, was Leben sein könnte. Was sollen wir für den Darshan von morgen tun? Oh, wenn ich morgen zum Darshan komme, werde ich einen Regenschirm mitbringen. Yeah. Darshan means to behold. Darsham bedeutet betrachten. Du kannst nur das Jetzt betrachten. Du kannst niemals das Morgen betrachten. Nicht, weil es unerreichbar ist, sondern weil es nicht existiert. Du kannst dir das Morgen nur vorstellen. Du wirst das Morgen nie erblicken. Niemals. Und doch ist es für die meisten Menschen so, eine Idee, eine Idee, deren Zeit nie kommen wird, es ist diese Idee, die das Leben der meisten Menschen bestimmt. Leider, selbst wenn du dein Leben mit einer Idee antreibst, selbst wenn du dein Leben mit einer Idee antreibst, Musst du es mit einer Idee antreiben, deren Zeit vielleicht irgendwann kommen wird. Aber das ist eine Idee, deren Zeit nie kommen wird. Aber sie treibt die Menschen trotzdem an. Sie treibt die meisten Leben auf dem Planeten an. Das ist der Grund, warum die meisten Leben auf diesem Planeten keine Leben sind. Sie sind nur ein Haufen von Gedanken, Emotionen, Ideen, Vorurteilen. Die meisten Leben sind keine Realität. Sie sind nur eine psychologische... Sie sind nur eine psychologische Existenz. Sie sind nur ein Traum. Denn die Realität passiert jetzt. Die Realität passiert hier. In deinem Kopf kann nur ein Traum stattfinden. Und Leben und Tod geschehen heute. Der Traum handelt von morgen. Es ist besser, von etwas zu träumen, das wahr werden wird. Das Morgen ist ein Traum, der nie in Erfüllung gehen wird. Bei dem, was du als spirituellen Prozess bezeichnest, geht es also darum, das Leben zu erfahren. Du kannst das Leben nur heute erfahren. Du kannst das Leben nur jetzt erfahren. Dies ist der Moment. Ich versuche nicht, euch etwas zu lehren, wenn ich sage, dies ist der Moment. O oh, Sadhguru hat gesagt, dies ist der Moment. Darum geht es nicht. Dieser Moment ist keine Idee. Er ist die einzige Realität. Dieser Moment ist keine Leere. Er ist die einzige lebendige Sache. Das einzig Lebendige in der Existenz ist das Jetzt. Nichts anderes. Versuche also nicht, es zu verstehen. Versuche nicht, es zu verdauen. Du musst es nur betrachten, in seiner gesamten Ausprägung. Fang mit dem Regen an, ein guter Weg zu beginnen.